Bei Krebs zählt die Chemotherapie zum Standardrepertoire der Behandlung. Aber Studien zeigen immer wieder eindrucksvoll, wie viel wirksamer und dabei schonender für den Körper die Natur ist. Guten Morgen für alle neuen Zuschauer. Alle Erkenntnisse, die ich hier in dem Video präsentiere, sind aus wissenschaftlichen Studien übernommen. Die ich immer in die Infobox unten rein poste. Wenn man sich informiert und Informationen weitergibt, dann sollte man auch immer die Grundlage der Information kennen. Krebserkrankungen gehören in unserer Gesellschaft mittlerweile zum Standard und entsprechend ist da auch viel Potenzial an Forschung und entsprechend auch Gelder involviert. Aber was passiert, wenn man ein Chemotherapeutikum, was eigens dafür entwickelt wurde, ein Enzym auszuschalten, was einige Krebsarten dafür nutzen, unsere Abwehrkräfte auszuschalten, mit einer Tasse Brokkolisprossen vergleicht? Und das ist das Thema heute. Genau das haben nämlich die Herren Dashwood und muss ich getan und in einer Studie feststellen können, dass das Multimillionenpräparat, der Tasse Brokkolisprossen unterlegen ist und während das Chemotherapeutikum doch schon einige Nebenwirkungen hat hat also die Tasse Brokkoli -Sprossen noch zusätzliche Vorteile bezüglich anderer Zivilisationskrankheiten und keinerlei Nebenwirkungen. Ach so, und es ist natürlich billiger und es lässt sich noch nicht so viel Geld damit verdienen. Diese Erkenntnisse sind alle nicht neu und ähm, die sind äh, aus der äh, Gene Expression Modulation, ja, Modulation and Lifestyle Study. Äh, GEMINAL. Dort hat man Gewebeproben von Männern entnommen mit Prostatakrebs. Dann hat man zwei Testgruppen gebildet. Eine haben sich an die Empfehlungen gehalten, sich von nun an nur komplett vollwertig und pflanzlich zu ernähren. Und ich sage das auch immer wieder: vollwertig, pflanzlich, ganz, ganz wichtig. Vegan reicht nicht. Vegan und vollwertig. Und die andere Gruppe, die hat halt beide ihre tierischen Produkte gegessen und sich an die Empfehlungen der Ärzte gehalten, was sie auch sonst gemacht hätten. Dann hat man nun nach 3 Monaten wieder neue Gewebeproben entnommen und ohne jegliche Chemotherapie oder Bestrahlung, die sozusagen in dieser Zeit hätte stattfinden können, wurden positive Veränderungen in der Genexpression von 500 verschiedenen Genen gemessen. Diese Genexpression führte dazu, dass die Onkogene, die Prostatakrebs und übrigens auch Brustkrebs verursachen, erfolgreich unterdrückt, unterdrückt wurden. Nach 3 Monaten in der Gruppe natürlich der Brokkolisprossen. Ja, also nach 3 Monaten nur durch Brokkolisprossen. Daraus wird auch ersichtlich, egal welche genetische Prädisposition wir haben, also welche Gene uns mitgegeben wurden, wir können immer mit einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen. Wieso sind solche Informationen nicht öffentlich und allgemein bekannt? Und werden täglich durchs Internet getrieben. Überlegt man, wie viel Geld man mit Medikamenten und den entsprechenden Patenten machen kann, und wie viel Geld man mit Brokkolisprossen machen kann. Und dann überlegt und schaut mal in euren Umfeld, was die Hauptmotivation für die meisten Menschen auf dieser Welt ist: Geld. Denn wer kein Geld hat, der wird gesellschaftlich geächtet. Das beginnt in der Schule und zieht sich durch das ganze Leben. Wer viel Geld hat, der fühlt sich auch immer als etwas Besseres. Ich selber kannte dieses dieses Gefühl aus meiner Zeit des finanziellen Reichtums zu Genüge. Und so wird ein viel größerer Aufwand betrieben, Geld zu verdienen, als die Gesundheit der Menschen voranzutreiben. Das ist vollkommen normal. Das hat auch nichts mit Verschwörung oder Manipulation oder sonst was zu tun. Das ist ganz normal. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, dass wir Informationen nicht erhalten, die uns gesund machen, weil davon keiner profitiert. Das ist nichts Schlimmes. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das normal ist Normales, ganz normal, dass man, das, deshalb bekommt man solche Informationen einfach sehr sehr selten und wird überschwemmt mit völlig nutzlosen Informationen die einen dazu nur antreiben in irgendeiner Weise Geld auszugeben und, und natürlich auch dafür zu arbeiten. Das ist ja dieser Kreislauf. Ja? Es ist so schwer aus diesen, aus diesen äh, Mechanismen rauszukommen, denn die Menschen die sich irgendwie ihren Platz in diesem System gesichert haben, sind froh, weil sie hart dafür gearbeitet haben. Wenn ich hart für etwas dafür gearbeitet habe, für etwas gearbeitet habe, dann hat das einen gewissen Wert. Das wurde uns ja genauso auch mitgegeben. Ja. Dann zu erkennen, dass das sehr viel auf Manipulation ausgelegt ist und wirklich seinem Herzen wieder zu folgen. das ist für die meisten machen wir uns nichts vor, einfach nicht möglich. Das ist für die meisten einfach nicht möglich. Überlegt euch mal, ihr habt es beruflich geschafft, ihr habt total viel Geld, ihr habt ein Haus, ihr habt Familie, ihr seid gesellschaftlich anerkannt. So, macht irgendeinen Job. So. Und dann zu sagen, nee, das, das alles gebe ich auf, ich gebe das alles auf, weil ich folge meinem Herzen, ich gehe irgendwo hin und ähm, mache Permakultur oder was auch immer, derjenige dann in seinen Herzen trägt. Überlegt euch das mal, wie dieser Mensch gesellschaftlich, ich will nicht sagen verachtet wird, aber wie belächelt wird. Ne? Überlegt euch das mal. Ihr seid in der glücklichen Lage, diese Informationen bezüglich der Brokkolisprossen und auch der Krebsprävention, der Krebsbehandlung samt Quelle heute zu bekommen. Und in der Infobox. Nutzt diese Informationen. Und wer auch weiter, weiter mit solchen echten Informationen inklusive exakter und wissenschaftlicher Quellen versorgt werden will, dann solltet ihr mich abonnieren und damit anfangen, sein Leben auch bewusster zu gestalten. Alles Liebe und viel Erfolg dabei. Euer Christian.